Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und ja, heute mal wieder ein kleines Video am Start hier vom Big Boss. Und bevor ich jetzt hier auf irgendwas eingehe, also erstmal das Gameplay von dem Video ist vom Kollegen Snacks. Ja, kennt ihr bestimmt noch der ein oder andere. Schaut mal auf jeden Fall bei dem vorbei. Ich verlinke ihn mal, zumindest versuche ich's. Und um verlinken geht es auch am Anfang. Und zwar habe ich vor, weiß nicht, ein paar Wochen, zwei, drei Wochen oder so ein Gameplay von jemandem. Und habe ich die falsche Person verlinkt und zwar Kollegen on point, aber der wahre Spieler, meine Freunde, ja, hieß ähm, Absolut Rebo. Verlinke ich jetzt auch mal ganz oben, so damit er auch seinen gebürtigen, keine Ahnung, halt, dass er so also seinen Profit bekommt. Ihr wisst, meine Freunde, ja, wenn mir ein Gameplay schickt, wird auch dafür geprofitet, so ist das beim Boss. Und deswegen, ja, schickt mir Gameplays, brauche ich zurzeit wirklich ein paar, weil ich spiele zurzeit wirklich selber kaum oder gar nicht, besser gesagt. Deswegen bin ich da so ein bisschen auf euch angewiesen, meine Freunde. Und ja, und heute mal wieder ein ernstes Thema, ja. Viele sagen immer, Boss, du machst immer so unernste Themen, so Sachen, die nicht wichtig sind. Aber heute, meine Freunde, heute kommt ein Thema, wo mich und so ziemlich auch alle meine Freunde, ja, wirklich beschäftigt. Deswegen denke ich auch mal so, meine Abonnenten sind ja auch quasi meine Freunde. Deswegen wird es euch wahrscheinlich auch beschäftigen. Und zwar ist es so eine Sache, ja, ich versuche mal ein bisschen erst so drum rum zu reden, die so... Alle zwei Wochen spätestens, ja, kommt es so in den Kopf, dann denkt man so, ja, okay, dann fühlt man sich auch schlechter, man ist nicht so motiviert, man hat keinen Bock, Sachen zu machen, man geht allgemein nicht so viel Sachen machen, ja. Viele werden jetzt schon drauf kommen und ja, genau, meine Freunde, heute geht es um die Seiten, ja. Also um die Seiten der Haare natürlich, jetzt nicht, keine Ahnung, was für Seiten ihr ja, die Gitarrenseiten, ja. So also die einen und anderen Gay Boys werden jetzt denken, ah, wenn meine Gitarrenseiten gerissen sind. Nee, nee, Freunde, so wird hier nicht gespielt, meine Freunde. Sondern um die Seiten, ja, Haare. Und zwar, die Leute mit langen Haaren werden mich jetzt natürlich nicht verstehen. Die denken so, hä, die Seitenhaare, was ist das, wie kann das einen belasten oder so. Aber Jungs, zu euch kann ich eigentlich gar nichts sagen. Und zu die Leute, die mich verstehen, ja, ihr kennt es wahrscheinlich. Ihr wart so fresh vom Friseur, ihr fühlt euch einfach wie neu geboren, ja. So erste Woche ist noch cool, ja. Erste Woche wird schon langsam so kritisch. So nach eineinhalb Wochen denkt man so, hm. So, die Seiten sind schon wieder relativ lang, ja, obwohl jetzt so die anderen Leute sagen, die Seiten sind immer noch kurz, aber die sehen es ja nicht so auf dem gleichen Level wie ihr, sag ich mal. Und da fühlt man sich so moralisch irgendwie nicht so okay und deswegen ist man quasi dazu gezwungen, alle zwei Wochen zum Friseur zu gehen. Also ist zumindest bei mir so, auch bei dem Großteil meiner Freunde so, weil sonst fühlt man sich halt einfach schlecht. Und zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht mehr so der Disco-Gänger, nicht mehr so krass zumindest, auf jeden Fall wo ich dann noch regelmäßiger war, meine Freunde, ja, war das bei mir so, ich konnte jetzt nicht am Freitag oder Samstag oder eher Freitag, Samstag, so meiste Zeit, nicht in die Disco gehen, wenn ich jetzt nicht am Donnerstag oder auch am Freitag beim Friseur war, das ging einfach nicht, weil es ist quasi wie so, ein, wie so ein Rang, ja, wenn man so in den Club geht oder, keine Ahnung, wohin man halt auch geht, so, keine Ahnung, Shisha-Bar oder einfach so in die Stadt, ist es so ein Rang, wenn man so der Typ, an einem Ort ist mit den kürzesten Seiten. Ja. Also die ganzen Typen so mit auch kurzen Seiten sehen so ein, denken so, shit, der Typ hat kürzere Seiten als ich und macht einen automatisch krasser, auch wenn man jetzt so an sich nicht so der überkrasse Typ ist. Die kurzen Seiten regeln da schon ziemlich viel, meine Freunde. Und wenn ich jetzt so mit meinen Kollegen unterwegs bin, ich sehe jetzt jemanden mit besonders langen Seiten, ja, dann wird er natürlich auch so zur Spottnummer, sage ich mal. Deswegen sollte man auch die Seiten auf jeden Fall nicht zu lange äh, wachsen lassen. Falls jetzt die Leute fragen, ja Boss, wie machst du immer deine Seiten, wenn du denn mal beim Friseur bist, also ist ja relativ häufig, und zwar ist es dann bei mir so, die Seiten werden dann, je nachdem wie ich gelaunt bin, ja, manchmal mit Gillette ist natürlich am krassesten, kürzer geht's nicht, aber geht auch nicht immer, ja, man braucht ja so eine gewisse Abwechslung, dann entweder so mit 3mm Übergang, so wie die ganzen Leute das haben, aber ist natürlich auch nicht so krass, wenn man sich ein bisschen abheben will, oder halt so... Ja, man muss es halt immer individuell ein bisschen machen, nicht, dass man so aussieht wie alle, wisst ihr, weil das auch nicht so das Coolste. Aber so ein fresher Style und sowas rettet euch da wirklich schon ähm, ziemlich viel, sag ich mal. Und die Seiten spielen da wirklich viel mit, glaubt mir. Ich habe da auch mal so ein paar ähm, weibliche Menschen gefragt, also so ein paar Bitches, wie man das so umgangssprachlich ausdrückt. Und zwar meinten die auch so, ja, also Frisur ist an sich schon wichtig, aber wenn die Seiten nicht passen, kann alles andere so krass sein, wie es will, das hilft dann euch auch nichts, glaubt mir. Und ich bin da schon ein seitlicher Experte, sag ich mal. Also ich lebe das jetzt schon ziemlich lange durch. Und ist auch so ein Struggle, den ich wirklich durchlebe. ja Ich bin jetzt wirklich nicht so ein Mensch, der irgendwelche Sachen ähm, so konsequent durchzieht. Ja, also keine Ahnung. So, ich bin jetzt bei allem eher so, dass ich halt das mache, wenn es halt unbedingt sein muss. Ja, aber so bei den Seiten, da motiviere ich mich auch wirklich selber schon dazu, das zu machen. Weil das wirklich was ist, was auch so das Leben beeinflusst. Auch wenn man jetzt so, keine Ahnung, so ein Jobinterview hat. Ja, ihr wollt jetzt, keine Ahnung, bei... Mercedes so Ingenieur werden oder so, ja, und dann geht ihr dahin zum Vorspielungsgespräch, redet mit dem Typen und er wird auch auf eure Seiten achten, ja, weil Mercedes ist so eine krasse Firma, deswegen die achten auch so auf krasse Mitarbeiter und wenn da die Seiten auch zu lang sind, werdet ihr auch nicht genommen, also ist jetzt nicht so für die Bitches oder so für die Homies, sondern auch so für das Leben, meine Freunde, ja, also ja, keine Ahnung, so ist es zumindest bei mir und auch bei dem Großteil der Menschen, die ich kenne, wie gesagt, und wenn es bei euch so ist, dann schreibt es auch mal in die Kommentare oder wie ihr so mit euren Seiten handhabt, ja, wie oft geht ihr zum Friseur, wie lasst ihr eure Seiten schneiden und wie macht ihr das, meine Freunde. Oder da würde es mich mal interessieren, ähm, zu was für einem Friseur geht, ja, weil da gibt es ja immer so unterschiedliche Arten von Friseuren, ja, ich sag einmal so diese wo so Frauen die Haare schneiden, schon mal No-Go, meine Freunde, Ja, würde ich niemals hingehen, nicht mal, wenn meine Seiten ein Zentimeter wären, würde ich da hingehen, da würde ich keine Ahnung, lieber gar nicht rausgehen, so in der Zeit, oder mir selber die Seiten schneiden, habe ich übrigens auch schon mal gemacht, ging ein bisschen nach hinten los, werde ich jetzt kein Bild einblenden, so zur Selbstsicherung, sage ich mal, aber kann man natürlich auch machen selber, geht auch meistens fit, aber bei mir hat es halt einmal verkackt, seitdem mache ich nicht mehr, und ja, wie gesagt, also so diese Frauenfriseure sind jetzt nicht so krass, dann gibt es so diese Standardfriseurladen, keine Ahnung, wo jetzt, also Deutsche sind ja an sich eh nicht, aber so Russen oder so, geht natürlich auch klar, aber so die Nonplus Ultra sind halt so, ja, so Südländer, sag ich mal, die kennen sich da am besten aus, ja, die sind da am freshesten unterwegs, sage ich mal, haben auch so an sich den selbst so einen freshesten Style, deswegen überbringen die das auch auf eure Haare, meine Freunde. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was für ein Friseur da hat, würde mich wirklich interessieren. Und wie die Seiten sind. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja, das ist die Aufgabe des Videos für euch, meine Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Daumen nach oben, dem Video, keine Ahnung, dem Video und Daumen nach oben, genauso Und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ja. Ist echt ganz wichtig. Im nächsten Video seht ihr dann auch wieder meine Seiten, denke ich mal, mache ich wieder so ein Face-Ding ins Video. Also, ich weiß nicht, ob Facecam oder nur so mein Gesicht, ihr wisst. Muss ich mal gucken, was das wird genau oder was ihr Bock habt. Schreibt es auch mal in die Kommentare, dann schaue ich das danach muss ich auf jeden Fall auch vorher nochmal zum Friseur, ja, müssen die Seiten nochmal geschliffen werden, meine Freunde. Weil, wie gesagt, das ist wichtig, auch für euch, das ist sowas, da mache ich mich extra schön vor. euch, ja, wisst der Boss ist so ein Typ, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich extra Hemd oder so anzieht oder so ein Scheiß, da sitzt die Jogginghose schon öfters mal so an den durchtrainierten Beinen, meine Freunde. Aber so ohne frische Schuhe und ohne frische Seiten geht der Boss nicht aus dem Haus und lasst es euch so im Hinterkopf schwirren, wie ihr dazu Handhabt und der Boss, oh noch the bitches, no homo, Skurr.